Meine Meinung ist, das stimmt nicht. In Deutschland ist Demokratie, aber bei uns ist es nicht. Weil, hier ja, kann man seine Meinung sagen, hier ist, ja, die Regierung schaut alle Leute gleich. Wir können von der Demokratie nur äh, träumen. Äh, dort ist äh, überhaupt keine Demokratie. Hier kann man ja alles machen, was man will, nur dass man äh, die anderen nicht beleidigt. Schießt das Runnerwisch! Schießt das Runnerwisch! Schießt das Runnerwisch! Schießt das Runnerwisch! Wir wollen mehr Geld! Wir wollen mehr Geld! Wir wollen mehr Geld! Wir wollen mehr Geld! Wir wollen mehr Geld! Wir wollen mehr Geld! Wir wollen mehr Geld! Hast du keine Angst, dass euer Diktator das liest? Nein, die kann mir gar nichts. Was ist das bitte für ein Diktator? Ähm, ja, der Meinung bin ich schon. Und zwar war ja ein Beispiel auch das Rauchverbot in Bayern. Da hat der auch keiner doch, dass ich das wirklich durchsetzen kann, weil er ja doch eine Mehrheit raucht. Aber dann sind die ganzen Raucher nicht zur Wahl gegangen. Und die Nichtraucher haben ihre Meinung abgegeben. Und das hat sich dann durchgesetzt. Ja, das finde ich schon, da durch Medien viele, vor allem junge Menschen, sehr beeinflusst werden. Das stimmt nicht, muss nicht alles Religion haben. Muss alles, müssen wir alle Religionen äh, respektieren und andere Leute respektieren. Das kommt nicht vor Religion, das kommt vor Herz. Jeder glaubt, was ihr will. Region, also vor allem in Deutschland, hatte ich schon sagen, dass die tolerant ist. Weltweit gesehen gibt es da natürlich nur ein paar Probleme, aber ich hoffe, werden sie bald ergeben. Ja, es gehört einfach zu dieser Religion und man muss es oder man sollte es einfach akzeptieren. Ja, das Stimmt. Da kann ich leider nichts dazu sagen, weil das weiß ich ehrlich nicht. Also, man kann auf jeden Fall seine Meinung offen sagen, weil wenn man sich auf die Straße stellt und sagt seine Meinung, dann Sie ja, gleich verfolgt oder sowas. In Deutschland kann man kann die Meinungsfreiheit sagen. Und keine Angst davor. Aber nicht beleidigen sein. Aber in Land, wenn der Sohn sagt die Meinung, die Polizei kommt mit ihm und wir wissen nicht, was ist bei ihm passiert. Oder die ganze Familie würde tut. töten. das ist das ein Kult? Und du spielst Fußball, du spinnst doch. Ja, nein, ist doch voll gut. Ja, genau. Sagst du, morgen bist krank und liegst wieder im Bett? Nix. Ja, ich kenne dich ganz genau. Na. Ich, du spinnst da weg. Das denke ich nicht. Und zwar, weil ja eigentlich jede Partei andere Ansichten hat. Und ich denke auch, dass jede ähm, Partei ein paar Ansichten vertritt, die du auch vertreten darfst. Und deswegen. Denke ich nicht, dass das so wäre, sondern dass eigentlich immer eine Auswahl zutreffend wäre. Ich finde das auch äh, schlecht, weil wenn man äh, so alle Parteien schlecht findet, äh, bei der Wahlen kommt eine schlechte Ergebnis raus. Hallo. Hallo. Muss der mich bringen? Ich würde die Lasagne bitte einmal nehmen. Gerne. Mir ist es egal. Mir bringst bitte einfach irgendwas. Alles klar. Einmal die Lasagne. Danke. Und die Überraschung des Tages. Dankeschön. Hättest du lieber was Gescheites gewölt? Das glaube ich auch. Aber das stimmt nicht, äh, weil jeder hat seine Meinung und äh, die kleinen Parteien wahrscheinlich haben viele Sachen, die, die gut sind, die die großen Parteien nicht machen können. Es ist ein fester Bestandteil von der Demokratie, dass das äh, Volk einfach auch mitbestimmt. Und dementsprechend würde ich sagen, warum wollen? Genau deswegen. Ich finde, das ist ein Widerspruch in sich. Und zwar will ja die Regierung eigentlich den Rechtsstaat bewahren und nicht verdrängen. In Deutschland gibt es ja die Pressefreiheit und ich denke, teilweise wird es schon überwacht vom Staat nur, aber die meisten Pressen, die, die haben schon ihre Meinung frei äußern. Zum Beispiel bei uns ist in unserem Bundesland, da ist immer Krieg, aber die Zeitungen und sehr dürfen nicht das erklären. Ja. Aber in Deutschland schon.